Ein einzelner Schritt beim Wandern bringt einen nicht ans Ziel. Auch, auch wenn man einen noch so großen Schritt versucht, mit einem auch noch so tollen Event, erreicht ein Paar nicht wieder seine Liebe. Es ist der tägliche kleine positive Gedanke, mit dem ein Paar sich wieder ihrer Liebe nähern kann.